Servus Leute. Was für ein Sauwetter heute. Aber es wird gerade ein bisschen heller. Ich warte jetzt hier auf den Sven. Wir gehen heute raus zusammen, machen Overnighter und ja Rucksack ist schon gepackt. Regenklamotten schon am Mann, weil ohne Regenklamotten ist das glaube ich heute gar nicht so gut. Und ich denke ich werde sogar den Regenschirm mitnehmen. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, wenn wir nass werden, dann bleibt es mal dran. So, schon im Wald. Sven ist auch schon da. Und und seinem rumpelstilzchen Porto. Genau. Nee, nix. Ich höre nichts. Hey. <lacht> naja, aber es ist immer noch eine gute Geschichte. gell? Bemühtig. Bei mir ist es wurscht, ich habe einen wasserfesten Packsack ähm, bei dem Modell. Ja, wir gehen jetzt einfach zum Lagerplatz. Der Regen ist nicht so schlimm im Moment, Es geht eigentlich, das ist ganz angenehm. So, also hier sieht man das schön, ähm, wie der Drybag da dran hängt. Der wird ja hier, hier verknüpft mit einem Reißverschluss, das sieht man ganz toll da. Ähm, und hier die Laschen nochmal zum komprimieren das Ganze. Und da eben den, das, äh, das Mollepad. Und so kann man an der Seite hier locker nochmal eine andere Pouch dran machen. Die Isomatte, ja also wie gesagt, kann man komplett frei bestücken, wie man möchte. Und da ist jetzt halt auch meine komplette Ausrüstung drin für diese Übernachtung heute. Und da geht noch mehr, man kann das wirklich richtig komprimieren, richtig drücken noch, super Sache. Und halt eben wasserfest. So, definitiv eins meiner liebsten äh, Tarp Setups, diese halbe Tipi-Geschichte, habe ich jetzt schon öfters gemacht auch wieder. Und jetzt haben wir wenigstens schon mal einen trockenen Platz soweit. Weil es hat jetzt noch mal richtig Gas gegeben im Regen. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. So, bei mir ist es jetzt soweit fertig. Jetzt ähm, kommt dann der gemütliche Teil. Sven baut jetzt sein Tapir hier gegenüber auf. Dann können wir nachher ein bisschen ratschen, einen Kaffee trinken, kochen und so weiter. Und dann wird er wahrscheinlich zum Schlafen dann einfach seine Hängematte nachher umsetzen oder aufhängen. Wo ja. gehst du da hin, Sven? Da hinten rein. Das ist richtig cool, oder? Für Hängematte hier und alles schon. Ein Traumwald, Buschkraftwald. <lacht> Absolut. Einfach herrlich. Ja, vielleicht, äh, wir werden dann versuchen, mal ein bisschen trotzdem Holz zu machen. Vielleicht klappt das ja. Am ja. Anzünden wird sicher kein Spaß, wird nicht einfach werden. <lacht> Aber das schaffen wir es, so weil vielleicht mal gucken. Ein paar Balken liegen ja, oder ein paar Tothölzer genau. liegen ja gut rum hier. Geben wir einfach total Buschcraftig ähm, Naturmaterial drüber, also Spiritus. <lacht> ja. Kommt ja hier natürlicherweise ja. vor. Genau. Wir graben halt tief genug, oder? Ja, genau. Da wird man Spiritus. So, naja, jetzt haben wir gerade besprochen, dass wir das mit dem Feuer machen lassen, weil wir haben die Tarps relativ nah zusammen und da ist dann auch, ja, das ist relativ sinnvoll, jetzt dann ein Feuer zu machen mit dem Hobo. Wurscht egal. So kalt wird es ja eh nicht und zum Überleben brauchen wir es auch nicht. wäre halt schön gewesen. Mal schauen. wieder mit meinem eigenen Kochkreuz oder Topfkreuz. Ehrlich gesagt, ich will jetzt keine Werbung großartig machen, das ist ja auch egal. Ich persönlich finde es echt praktisch, weil ich habe jetzt keine Lust ein Hobo da aufzustellen extra dafür und so setze ich das da drauf und das Ding läuft. So, brust. Brust Sven. Brust. Ehrlich. So kann man es aushalten. Ein bisschen Regen, trocken sitzen hier, Kaffee trinken. So muss das. neues jäckchen äh, Helikontext wolfhound heißt das gute stück ist sehr leicht kann man schön knauschen und so weiter aber das zeige ich ein andermal noch ähm, mir geht es nur darum ich probiere die jetzt sozusagen mal aus ich habe jetzt bloß unten drunter level 1 und 2 und drüber die wolfhound mal schauen wie lange ich es im sitzen aushalte bis ich dann friere so jetzt hier beim gehen und beim stehen ist die sehr angenehm zu tragen jetzt und ich friere nicht aber es ist auch ähm, ja, es ist es nicht so super kalt, wahrscheinlich noch so 5 Grad plus oder was, keine Ahnung. Da geht das schon. Bin ich mal gespannt, wie sich das Teil schlägt. So gefällt mir die Jacke sehr gut. Mit dem Reißverschluss hier noch so Taschen und so weiter. Dunkel wird's, Leute. <lacht> Gerade eben noch Fotos gemacht, da ja. war es ist richtig hell. Nächste nächste im Anmaß. Ja, und ein bisschen Wind hat aufgefrischen. <lacht> Geht's ab dann. Ja. Ich find's geil. Super. <lacht> Jetzt wieder eingeregnet ein bisschen ist gerade wieder eingeregnet, sage ich. Jetzt wird mir die Grüße bringen. Ich hab gewartet. Warte mal, mal rein, ne? So, jetzt habe ich fast gedacht, du bist der Atzi hier. Ja, ist ja ist das ist Sven, ja genau, ausgetauscht mit dem Walzer. <lacht> genau. so. Es gibt jetzt auch Suppe, ne? das ist ja eigentlich auch so Ihr Atze-Spezialität. Ehrlich? Ja. Ein, ein Stück Kornig. Ein Stück Dann eben schöne Grüße an der Stelle. An den Atze. Ja, von mir auch. Grüß genau. dich Atze. Wir sitzen das hier so lange aus, bis er auch dabei ist. <lacht> So, gerade mal halb acht, dunkel ist wie Sau und wir machen uns jetzt noch einen Jägertee. Ja. Genau. <lacht> 雨水 Gee. Jetzt, ähm, Ja, wir machen uns jetzt noch einen Tee und dann gehen wir langsam schlafen. Das Sven muss ja dann sein komplettes Setup noch umbauen. Ja, super. Hat voll Lust dazu, ich mitten im Regen. Bock. Voll schön. Ja. So, hier nochmal das Tab umgebaut. Für den Sven. Also hier ist noch am werkeln. Vom Sven, für uns Sven. Vom Sven, für uns Sven. <lacht> so, weil sonst sieht man wahrscheinlich das Setup nicht mehr morgen. Wer weiß. Und da ist dann die Hängematte drin hier. Schön in dem Ist ja auch riesig, ey. Ja. Sehr cool. Blend Session. Genau. Naja. Haben wir ja Glück, dass es jetzt nicht mehr so regnet gerade. Ja, passt. Morgen erstmal. Ja, die Nacht war super. Es hat immer wieder mal geregnet und so weiter. Prima geschlafen. Ein paar komische Träume gehabt und so. Und es war eigentlich alles ganz entspannt. Schöne Sache. Ja, jetzt kommt es wieder ans Abbauen bzw. erstmal auf den Sven warten und dann Kaffee trinken. So, diesmal brennt der Trangier auch. Ähm, ich habe den einfach mit dem Biwaksack reingelegt. Passt wunderbar. Genau. So Spocks, ja, das hat man halt damals irgendwie meinte, so, ja, äh, so ein challenge das Normalerweise gehe ich immer mit den Füßen so rein und dann sehe ich halt nichts. Ja, das ist doof. <lacht> aber so war das jetzt echt um, schon. lag auch in der Hängematte im Kopf noch dahin, aber auch in die Richtung, zu der Lichtung da rausschauen kann. Ja. Also so also war das wie im Wohnzimmer zu Hause hier. Ja. Sehr gemütlich. Coole <lacht> Nacht gewesen. Prost. Wir hatten eine schöne Nacht. Kann man das so? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> man muss das Sepp-Punkte einfügen. Habe ich eh schon mal gemacht. <lacht> Die Highlights markiert. War aber nie eins drin. <lacht> Bei mir gibt es keine Highlights. Prost. Prost. Prost. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe sehr gut geschlafen. du ja auch gell? Ja, absolut. Es war eine sehr ruhige Nacht hier im Wald. Total. War einfach nicht viel. Ab und zu hast du mal so ein Quietschen gehört, ein Mäuschen oder so wahrscheinlich. Aber das war es dann auch schon. Kein Tier, kein Mensch, kein Regen, kein Wind. Sehr ruhig. Ja. Und ich habe jetzt so rausgeschaut heute Nacht. Das war echt klasse Geschichte. Ich habe dann noch lange, bevor ich eingeschlafen bin, im Wald rausgeklotzt, einfach so. Mhm. <lacht> An dieser Stelle, mehr passiert nichts. war nur ein kleines Video. Ich, euch, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Im Wald. Macht's es gut. Servus. Ciao. Servus. Yes. Und dann mach macht jetzt wieder aus? Ja. Mhm. Achso, du bist. Ich wollte gerade aufstehen. Aber ich habe dann so ganz langsam gemacht, weißt du? Ja. Yeah. <lacht> 160. Okay, hier, ja, ja,